Wir lernen das Überirdische schätzen. Wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt, als in dem Neuen Testament. Mich drängst den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in ein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stocke ich schon, wir helfen mir weiter fort. Ich kann das Wort so hoch unmöglich hetzen. Ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geisterrecht erleuchtet bin. Ich rede, steht im Anfang, war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Väter sich nicht übereile. ist Es ist der Sinn, der alles wirken schafft. Es sollte stehen im Anfang. War die Kraft, doch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist, auf einmal sehe ich Rad und schreibt getrost, im Anfang war die Tat.